Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi. Heute mit einer Aktie, dessen Name verlauten lässt, es handele sich um einen Produzenten von Burger -Paletten. Tatsächlich ist das Unternehmen Maya Burger aber ein Unternehmen, welches dem Segment der Photovoltaikbranche bzw. Solarenergiebranche entstammt. Bürgermeiers Hauptsitz liegt in der Schweiz, produziert wird in Deutschland und das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 800 Mitarbeiter, wobei die Tendenz der Beschäftigtenanzahl in den letzten Jahren nach unten zeigt. Blicken wir nun auf das Geschäftsmodell innerhalb eines Marktes, welcher durchaus hart umkämpft ist, kommt es neben einem wettbewerbsfähigen Preis auch auf die Qualität sowie in Zukunft auch auf die Nachhaltigkeit der Produktion an. Wenn ein strenger CO2-Zertifikatehandel innerhalb der EU betrieben wird oder aber auf nationaler Ebene CO2-Steuern eingeführt werden, macht sich ein nachhaltiges Geschäftsmodell bezahlbar. Blicken wir zunächst auf die Qualität der Solarmodule. Hier lässt sich positiv erwähnen, dass Meyer Burger ihre Produkte mit Made in Germany labeln kann. Darüber hinaus versucht sich Maya Burger allerdings auch abseits des Scheins qualitativ von anderen Herstellern abzuheben, gemäß eigenen Angaben haben die Solarmodule eine 20% höhere Energieertragskraft als herkömmliche Solarmodule, dies gilt nicht nur bei hoher Sonnenstrahlkraft, sondern auch bei schlechteren Wetterbedingungen wie bei einem bewölkten Himmel. Auch wenn Maya Burger angibt, eine 20% höhere Energieertragskraft bei normalen Solarmodulen zu haben, so kann man diese Aussage wohl maximal auf die durchschnittliche Energieertragskraft von Solarmodulen verschiedener Hersteller projizieren, denn auch andere Wettbewerber wie zum Beispiel First Solar geben an, mit ihren patentierten Bauweisen überdurchschnittlich hohe Energieträge zu realisieren, wobei First Solar dies noch geografisch eingeschränkt hat. Neben dem Vorteil der Energieeffizienz gibt Meyer Burger ebenfalls an, dass durch die patentierte Smart Wire Gitterstruktur eine höhere Widerstandsfähigkeit der Solarmodule und eine höhere Bruchfestigkeit als beim durchschnittlichen Solarmodul gegeben sei. Schaut man in Richtung Nachhaltigkeit, was einerseits in Bezug zu zukünftig nicht unwahrscheinlichen Umweltvorschriften und Umweltabgaben eine Rolle spielt, als auch im Hinblick auf die Vermarktung, so lassen sich hier aus der Umweltperspektive viele Argumente für ein Solarmodul von Maya Burger finden. So verzichtet Meyer Burger im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auf Blei, setzt weniger Lösungsmittel ein, nutzt Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen und bietet genauso wie First Solar auch einen Recycling Service an. Im Rahmen der Pandemie, im Rahmen der Corona Pandemie konnte man sehr schön sehen, wie wichtig funktionierende und sichere Lieferketten sind. Dahingehend lässt sich noch positiv erwähnen, dass alle Zulieferer von Meyer Burger teil ähm, ja, aus, aus Europa kommen. Und somit keine interkontinentale Lieferwege notwendig sind. Auch umgekehrt hat Maya Burger durch ihre Ausrichtung auf den europäischen Markt weniger Probleme. Gleichwohl lässt sich auch hier die Kritik äußern, dass sich Maya Burger bis dato auf den europäischen Markt beschränkt und wichtige Wachstumschancen wie zum Beispiel in Indien nicht wahrnimmt. Zum Ende der Erläuterung des Geschäftsmodells möchte ich nun noch auf die entscheidende Frage, auf das entscheidende Kriterium eingehen, dem Preis-Leistungsverhältnis der angebotenen Solarmodule. Hierzu stellt sich nicht nur die Frage nach der tatsächlichen Qualität der Solarmodule, sondern auch auch die Frage, wie Burger Kunden von der Qualität und den damit verbundenen höheren Preisen überzeugen kann. Burger hat dieses Problem des Qualitätsnachweises meiner Meinung nach sehr klug gelöst, indem sie für ihre Solarmodule 20 bis 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie zusichern. Leistungsgarantie bezieht sich hierbei auf die Energieertragseffizienz, welche bei Solarmodulen im Verlaufe der Zeit durch Abnutzungseffekte sinken. Die Qualität und damit verbundene Garantie führt allerdings auch zu höheren Kosten und höheren Preisen. Stichprobenweise habe ich für 380 bis 410 Watt Solarmodule einen kleinen Preisvergleich durchgeführt und es gibt Konkurrenten, welche ja, Solarmodule hier bis zu 30% günstiger anbieten. Vergleicht man dann allerdings die Leistung der günstigeren Modelle mit denen von Maya Burger, so ergibt sich, soweit ich das als Laie beurteilen kann, auf jeden Fall ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Solarmodulen von Maya Berger. Blicken wir nun auf den Chart und beginnen mit dem Langzeitchart, derzeit kann man Burger definitiv als Pennystock bezeichnen, was in der Regel auf ein hohes Risiko schließen lässt. Gleichwohl ist Meyer Burger nicht immer ein Pennystock gewesen, sondern notierte bei ihrem Allzeithoch im Jahr 2011 bei über 40 Schweizer Franken. Dann kam es zu einem starken Abwärtstrend, unter anderem auch bedingt durch die Aufgabe der Subventionen von Solar in Deutschland, einem der wichtigsten Standorte von Burger. Mitarbeiter notiert die Aktie nur noch bei Zehntel des Allzeithoch mit 0,46 Schweizer Franken. Ja, Betrachtet man den Einjahreschart, so lässt sich allerdings positiv erwähnen, dass in diesem Zeitraum ein kleines Aufbegehren des Aktienkurses ja, stattgefunden hat. Der Kurs stieg von 0,37 Schweizer Franken auf den heutigen Wert von 0,46 Schweizer Franken, was einer Kursrendite von 18,9% Prozent entspricht. Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es bei Meyer Burger weder Insider-Verkäufe noch Insider-Käufe. Betrachtet man die Aktionärstruktur, so lässt sich konstatieren, dass 50% der Anteile im Besitz institutionelle Anleger sind und stolze 40% der Aktien sich im Streubesitz befinden. Betrachten wir nun die Gewinn- und Verlusthistorie von Meyer Burger sowie die aktuellen Zahlen auf Einjahressicht. Zum 30. September 2021 hat Meyer Burger auf Einjahressicht 57,4 Millionen Schweizer Franken umgesetzt, der Verlust betrug im gleichen Zeitraum 64 Millionen Schweizer Franken und der Free Cashflow lag bei minus 157 Millionen Schweizer Franken. Das durchschnittliche Ergebniswachstum innerhalb der letzten fünf Jahre betrug 12%, was knapp über dem Industriedurchschnitt liegt. Im Einjahresvergleich ist der Verlust des Unternehmens 3,5% gestiegen. Der Verlust pro Aktie beträgt derzeit auf ein Jahresicht 0,02 Schweizer Fr. Franken. Für Ende 2023 wird mit einem Anstieg des Ergebnisses pro Aktie auf 0,0179 Schweizer Fr. Franken gerechnet. Dies entspricht auf den gesamten Zeithorizont bezogen einer Verdopplung des Ergebnisses sowie gleichermaßen einen Turning Point von der Verlustzone hin zur Gewinnzone. Und für, das, für die kommenden drei Jahre wird mit einem durchschnittlichen Ergebniswachstum von 71% gerechnet, der Umsatz soll in den nächsten drei Jahren durchschnittlich um knapp 50% steigen, in absoluten Zahlen wird das Wachstum bis Ende 2023 zu einem Gesamtgewinn auf Jahresbasis in Höhe von 44 Millionen Schweizer Franken führen. Der Umsatz wird dann im gleichen Zeitraum auf ca. 500 Millionen Schweizer Franken steigen, wenn man den Prognosen der Analysten Glauben schenkt. Schauen wir nun auf die Bilanz von Mayer Burger, die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 150 Millionen Schweizer Franken decken, die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 43 Millionen Schweizer Franken mehr als dreifach und die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 4,6 Millionen Schweizer Franken sind ebenfalls mehrfach gedeckt. Betrachten wir die Debt-to-Equity-Entwicklung, so lässt sich konstatieren, dass Mayer Burger ihre Schulden in den vergangenen Jahren sukzessive abbauen konnte und heute eine äußerst gute Debt-to-Equity-Ratio in Höhe von Jedeklich 0,02% hat. Schauen wir nun noch einmal auf eine konsolidierte Ansicht der Bilanzposten. Hier lässt sich erkennen, dass Bürgermeier. Meyer ja, Burger noch weitere Verbindlichkeiten hat, welche in der Debt-to-Equity-Ratio herausgerechnet wurden. Zu diesen weiteren Verbindlichkeiten gehören einerseits die kurzfristigen Lieferantenkredite, das heißt noch zu zahlende Rechnungen an Lieferanten und Dienstleister im Gesamtwert von insgesamt 19,7 Millionen Schweizer Franken sowie weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 28,8 Millionen Schweizer Franken. Betrachten wir die liquiden Mittel von Meyer Burger, so beträgt der Gesamtwert von Sichteinlagen, also Cash, sowie kurzfristigen Anlagen 66,5 Millionen Schweizer Franken. Die Liquidität von Burger Meyer ist somit zumindest für das nächste Geschäftsjahr bei einem ähnlich hohen Verlust noch gerade so ab gesichert, unter der Annahme, dass sich der Free Cashflow dem Verlust im kommenden Jahr annähert. Wird es beim negativen Cashflow in Höhe von minus 126 Millionen Schweizer Franken bleiben, so hätte Meyerberger Stand jetzt weniger als ein Jahr bis zu solvenzgefährdenden Liquiditätsproblemen. Ja, wie in dem Schaubild der durchschnittlichen Analystenprognosen bezüglich der zukünftigen Free Cashflow Entwicklung zu sehen ist, so wird mit einem sprunghaften Anstieg vom Free Cashflow erst Anfang 2023 ausgegangen. Und bis dahin muss Mayer Burger also noch ein entsprechendes Volumen an liquiden Mitteln aufbringen, entweder durch weitere Kapitalerhöhungen oder aber durch Aufnahme von Fremdkapital. Beides wird für Aktionäre von Mayer Burger negative Konsequenzen haben. Nachdem wir bereits jetzt ein großes Risiko bei der Aktie identifiziert haben, kommen wir jetzt auch zur abschließenden Bewertung und damit ja zum Abwiegen der Chancen und Risiken zu dem fairen Wert der Aktie. Burger Mayer. KGV kann nicht berechnet werden, da ja noch keine Gewinne erwirtschaftet werden, berechnet man diesen dennoch, so erhält man einen negativen Wert äh, von minus 19. Mit einem Kursbuchwertverhältnis in Höhe von 5,6 ist Bürgermeier bei diesem Indikator teuer bewertet. Wenn man Meyer Burgers Preis bewertet, sollte man auf jeden Fall auch mit einbeziehen, dass in der Vergangenheit Kapitalerhöhungen durchgeführt worden sind, was die Gewinne pro Aktie natürlich sukzessive verwässert hat. Allein im vergangenen Jahr stieg die Aktienanzahl infolge einer Kapitalerhöhung um 5,7%. Betrachtet man den Return on Equity, so lässt sich hier ein negativer Wert in Höhe von minus 28% notieren, was mehr als 30 Prozentpunkte unter dem Industriedurchschnitt liegt. Für die nächsten drei Jahre wird im Durchschnitt ein Return on Equity in Höhe von 15,8% erwartet, was über dem Industriedurchschnitt von 12,8% und über dem Durchschnitt des S&P 500 in Höhe von 14% liegt. Was lässt sich abschließend zum Unternehmen sagen? Turnaround-Kandidat oder Pleitekandidat? Meiner Meinung nach hat Maya Burger ein Geschäftsmodell, das sich von den anderen Wettbewerbern durchaus positiv abgrenzen kann. Die Wachstumsaussichten stehen ebenfalls gut. Und betrachtet man den Langfrist scharf, so erscheint das Unternehmen derzeit spottbillig. Vergessen darf man in dieser... Ja, Hinsicht jedoch nicht die zahlreichen Kapitalerhöhungen, die in der Vergangenheit nötig waren, um die Verluste einzugrenzen bzw. für genügend Liquidität zu sorgen, wobei wir schon beim Thema wären, was bei mir persönlich für Bauchschmerzen bei der Betrachtung der Aktie sorgt. Sollte es das Unternehmen in Zukunft nicht schaffen, sowohl stark zu wachsen als auch den Free Cash Flow deutlich zu steigern, so ist das Unternehmen einerseits liquiditätsbedingt von einer Insolvenz bedroht, den Aktionären würde eine weitere Verwässerung der Aktien drohen, oder aber das Unternehmen müsste Fremdkapital aufnehmen, dessen Zinskosten wiederum die zukünftigen Gewinne und Cashflows abmildern werden. In jedem Fall wären die Konsequenzen für die Aktionäre deutlich negativ. Sollte es das Unternehmen schaffen, den Wachstumsansprüchen gerecht zu werden und den Free Cashflow bereits im nächsten Jahr massiv zu steigern, so könnten Aktionäre allerdings auch gute Renditen erwirtschaften. Bis hin zu sehr guten. Für mich ist das Risiko bei der Aktie zu hoch. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn man im Hinblick auf die Wachstumserwartungen und die damit einhergehenden Chancen ein Investment wagt. In dem Sinne, lasst gern ein Abo da, ein Like da, macht's gut, bleibt gesund. Und ciao.